Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen, neuen Folge von Monstrum hier bei Gaming TV auf meinem Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt und mit mir mitfiebert. Ja, Layers of 4 wollte ich noch ein paar Dinge, Te Details dazu sagen. Layers of 4 wird trotzdem weiterhin kommen. Es ist ähm, nur so, dass äh, ja, einfach auch die Zeit nicht da ist und. Ähm, ja, dass die Let's Plays halt einfach ein bisschen verschieden versetzt kommen, dass ihr euch da keine Gedanken machen müsst, dass, ob da jetzt noch welche kommen oder nicht. Auf jeden Fall werden noch welche kommen. Ich denke, es wird dieses Wochenende, es ist jetzt der 26., ähm, ich denke, es wird dieses Wochenende bzw. diese Woche noch äh, ein bis zwei Let's Plays von Layers of Fear kommen ähm, ja, zu diesem Game hier, Monstrum äh, es ist leider auf Englisch und ich muss das, äh, mit meinem Handy, mit meiner Translator-App, muss ich das ähm, übersetzen dass ich auch weiß, was das steht, weil ich kann nicht so gut Englisch sprechen, ähm ich hoffe, ihr verzeiht mir das und seid mal nicht böse ähm, ja, bevor ich jetzt hier weiter quatsch, würde ich sagen, legen wir los, ähm wir sind, wie wir sehen können, in irgendeinem Raum, wo wir hier anscheinend irgendwie nicht rauskommen. Hä? Hä? Wir sind in meinem Raum und können hier aber auch nichts machen. Okay. Nur äh, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ist irgendwie Ah, ha, ha, okay. Ähm, ich werde mal in die Sch Schleichposition gehen. Aha, okay. Ich hoffe, unsere Batterie geht nicht leer. Das wäre echt scheiße. Äh, und mit der Kontrolle, mit dem... Mit das dem ist natürlich auch noch ein bisschen. Gelegt. Das muss man sich halt jetzt ein bisschen dran gewöhnen, irgendwie. Moment, ich probiere das einmal ganz kurz mit der Maus. Vielleicht kriege ich das mit der Maus besser hin. Ähm, äh, hallo? Gut, ich kriege es so leider nicht hin. Das bedeutet, wir können hier auch nichts weiter machen. B... Ja, okay, B weiß ich. B ist ducken. Was haben wir denn da Schönes? Äh, eine eine Flashlight-Batterie. Ähm, wozu brauchen wir die denn? Hallo? Ich. Jetzt komme ich da nicht mehr raus. Also, an die Steuerung muss ich mich definitiv noch gewöhnen. Ich bitte dort inständig um Entschuldigung. Falls. Uiuiui. Okay, wir sollten vielleicht nicht ganz so laut sein. Denn ich glaube. Wir sind nicht allein. Wenn ich das mal so sagen darf. Alter! Wie laut ist denn das bitte noch? mich verarschen. Da ist nichts drin. Also das mit der Wartet mal, ganz kurz. Ganz kurz. Controller. Ähm, hier. So. Ich glaube, jetzt müsste ich das eigentlich ein bisschen anders eingestellt haben. Das ist nicht mehr so... Ja, das ist schon besser. Jetzt ist er ein bisschen... Haben wir denn jetzt? Wozu haben wir denn jetzt hier so ein Getränk? Also. Alter! Junge! Ich wollte das doch nicht schmeißen! Bist du bescheuert? <lacht> Flashlight. Okay, wir haben hier auf jeden Fall schon ein. wir sind nicht mehr allein. Können wir das auch noch mitnehmen? Wir räumen mal hier wieder zu. Das ist ganz schön laut. Also ich hoffe, man kann das auch gut in der Kamera sehen. Leute, von wo sind wir jetzt gekommen eigentlich? Dort, ne? Pass auf. Ja, das ist alles so verwinkelt hier. Ähm Was haben wir denn da? Zwei Taschenlampen, aber ich brauche doch nicht zwei Taschenlampen bitte. Also ich glaube, wir werden nicht mehr lange alleine sein. So, wie es hier ausschaut, geht es hier auch raus, oder was? Hier ist auch noch ein Raum zu erkunden. Wir schauen mal, was... ...ähm... ...off... ...on... irgendwas auswechseln oder äh, ich glaube, wir müssen einen anderen Stromkasten finden, wenn mich nicht alles täuscht, so wie hier zum Beispiel ähm, genau da werden wir jetzt ganz kurz, da muss ich jetzt einmal genau und diese dann dort einfügen so dann möchte ich wieder ganz kurz die Flashlight haben. Dann machen wir hier einmal zu Und dann werden wir hier einmal den Strom einschalten. Okay, Leute, bevor wir da lang gehen, ich glaube, wir hatten hier noch... War das hier? Ja, ich glaube, hier war das. Oh, der rennt aber schnell. Da muss man aber ein bisschen Geduld haben mit den jungen Herren hier. Hä? Die sehen doch alle glücklich. Oh mein Gott. Ich glaube, wir sind nicht mehr lange allein. Der vor der sollte das mal nicht so laut machen. Weil das Spiel handelt, das, das handelt sich ja um Monstrum. Also es ist wie ich in der in der Vorschau, also auf dem Bild gesehen habe, handelt es sich hier um ein Monster, was Okay, da gehen wir noch nicht lang, wir wollten erstmal da hinten lang gehen. Wie laut trampelt der denn Mann? Gut, hier war nichts, wir gehen mal da hinten weiter. Was? Okay. Wie kann ich hier. Nein! Mann! Bist du bescheuert! So. Die funktioniert nicht. Diese funktioniert. Passt. Wir brauchen diese jetzt aber gerade noch nicht aktuell. Das heißt, wir werden. Was ist das denn? Brauchen wir denn sowas? Da ist auf jeden Fall. Können wir irgendwas sehen? Ich habe oh Angst, dass gleich dieser. Es ist 11.45 Uhr am Abend oder am Morgen? Okay, wir sollen hier. Okay, Moment, genau, da muss ich jetzt erstmal hier, dass ich das wieder übersetzen kann. Mhm. Seid mal da bitte nicht böse. Ähm, bevor wir uns da nicht verständigen können, werde ich das für, für euch einmal übersetzen. Es gibt einige Sicherheitskisten hier, verstreut, vielleicht, wenn ich äh, eine finde, äh, oder was? Wenn ich finde ein paar Sicherungen, die ich mit Strom versorgen kann. Okay. Was haben wir dann noch? I am... where I am... Wer ist hier? Moment, ich werde es für euch wieder übersetzen. Wahrscheinlich könnt ihr besser Englisch als ich. Obwohl mein Kopf bringt mich um. Was ist... Was ist... geht es... also wie geht es weiter? Wo bin ich? Finden sie heraus, wo sie sind? Naja, also es scheint ja... Wir sind ja anscheinend hier auf dem Boot. Ist ein radio ähm leute ich kann ja jetzt nichts weiter mitnehmen oder ich will das gerne raus haben so warte mal das radio lassen wir jetzt mal da das nehme ich jetzt mal nicht mit wir können uns das ja auch noch später mal holen. Ähm, ich weiß nur nicht, ob wir das jetzt mitnehmen müssen. Oder ob wir hier irgendwo auch so eine... Na, wir sind wieder falsch, scheiße. Also es ist ein reines Labyrinth hier. Man muss halt genau schauen, wo man hier hinläuft. Was ist das denn? Ich habe schon wieder mal die falsche Lampe ausgewählt. so die Waren wir hier schon? Hä? Hier war ich doch schon. Warum, warum sieht denn das jetzt hier auf einmal alles anders aus? Ich hoffe, wenn ich jetzt hier durchgehe... Alter! Was ist das denn für eine Scheiße? Neues Game! Bei der ersten Aufnahme gleich gestorben, ey, nee, scheiße. Das ist wahrscheinlich, weil der immer so laut ist, Mann. Wahnsinn. <lacht> Nein! Nein, wir müssen alles noch mal machen. Nein, wir müssen alles noch mal machen. Okay, na gut, wir wissen aber jetzt, wie es geht. Ähm, so, her mit deiner Taschenlampe. So, Hatten wir hier noch irgendwas? Genau, die Sicherung hatten wir hier. Uh, Flashlight hatten wir hier nicht Hier war auch nichts weiter gewesen So Wir sollten uns jetzt ein wenig beeilen Glaube ich Denn Es ist glaube ich nicht so angebracht Hier so lange zu stehen und zu warten Wenn dieses Vieh ähm, Was ist das denn? Okay. Ähm, da können wir nichts machen, oder? Nee. Gut. Kann es auch sein, dass jedes Mal sich die Sachen irgendwie verändern? <lacht> Entschuldigung. So. Ich suche. Hier waren wir doch noch gar nicht. Oder? Oh ja, natürlich waren wir hier. Scheiße, hierher kommen wir doch. man ja, rennen. Wie der rennt. Das ist unnormal. Das ist abnormal. So wie der rennt. So, hier haben wir wieder unsere Kugel. Die uns herzlich hilft. So. Ich wusste ähm, gerade eben nicht, dass man alle aufmachen kann. Ich dachte, man kann ähm, nur... Ähm... Okay. Ich glaube, wir sind nicht lange allein. Scheiße. Leute... jetzt verarschen. Leute, okay. Pass auf, wir machen das so. Ich werde in der nächsten Aufnahme mit euch gemeinsam nochmalig probieren <lacht> weiterzukommen. Denn es ist anscheinend nicht, ähm, nicht so gut, wenn wir rennen, weil, wie ihr gehört habt und gesehen habt, er rennt unfassbar laut. Also ich weiß nicht, was der für Schuhe an hat, ob der Stahlschuhe hat oder so. Ähm, ja, ich würde sagen, wir probieren das einfach in der nächsten Aufnahme noch einmal. Und ja, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Es ist bisher relativ lustig gewesen. Also bei der ersten Aufnahme gleich gestorben. Ähm, das ist heavy, das ist wirklich heavy. Und ich hoffe, dass es in der nächsten Aufnahme besser läuft. Ich danke fürs Zuschauen. Wünsche euch allen einen schönen Tag, Abend oder eine Nacht. Nacht falls ihr das Let's Play, äh, Let's Play ähm, morgens, mittags, abends schaut. Danke fürs Zuschauen. Lasst uns ein Like und einen Daumen da. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.